Es geht in, um den Zusammenhang von gesunden Boden, gesunden Pflanzen und Menschen. Wir haben heute eine Situation, wo die meisten Böden ausgelaugt sind, nicht mal mehr die wesentlichen Spurenelemente haben, gepäppelt werden mit ganz einseitig ganz wenigen äh, Makronährstoffen wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und äh, so halt äh, die Pflanze äh, nicht wirklich sinnvoll versorgt wird. Das hilft die Böden zu zerstören und die zerstörten Böden sind nicht in der Lage die Pflanze vernünftig zu ernähren. Jetzt kann man das ganze zum Glück sehr leicht umdrehen und man kann die Böden so verbessern, dass wir eine gute Bodenbiologie haben. Diese Bodenbiologie kann sehr sehr schön die ja. Ernährung der Pflanze sicherstellen. Und es stellt sich immer mehr raus, dass die Bodenpilze das Entscheidende sind. Da gibt es halt die Mykorrhiza, die mit der Pflanzenwurzel zusammen eine Symbiose bilden. Und in einem gesunden Boden können halt diese Mykorrhiza-Pilze auch aus größeren Tiefen äh, und äh, ja einfach auch aus äh, für Wurzeln nicht erreichbaren Regionen im Boden äh, Nährstoffe herausholen. Und das ist eine Sache, die ganz fantastisch ist. Ich kenne einen Fall von äh, Produktion von äh, Ölpflanzen, äh, wo halt ähm, die Pflanze mit ihrer sehr spezifischen Mykorrhiza. Manche Pflanzen haben Mykorrhiza, die nur mit diesen Pflanzen äh, zusammen vorkommen und die aber oft fehlen. Und in dem Fall wurden halt die Mykorrhiza entsprechend äh, zugegeben. Und die Pflanzen, die sonst sehr oft krank sind, wurden alleine davon sehr viel gesünder. Und die Qualität ähm, dieses Öls war dann so gut, äh, dass, die, dass der Hersteller das jetzt äh, nicht mehr als Öl verkauft, sondern als Nahrungsergänzung. Und äh, da ansonsten aber nicht weiter drüber redet, weil natürlich äh, die äh, Versuchung jetzt da das ganz, ganz große Geld zu machen sehr groß ist. Und ähm, das ist etwas, was aber ja, einfach anders werden kann. Die Informationen gibt es, die sind zugänglich. Das ist äh, etwas, wo man halt äh, einfach so ein bisschen blau agieren muss. Das Feld der Bodenpilze ist sehr, sehr weit. Es gibt äh, unglaublich viele Spezies, das meiste davon völlig unbekannt. Und ähm, im Reich der Pilze gibt es äh, anderthalb Millionen bis drei Millionen Spezies. Äh, fast nichts davon ist bekannt. Also wir verstehen leider von der Natur bisher nur sehr, sehr wenig und ähm, zugleich wird dieses wunderbare Netzwerk von ähm, Pflanze, Wurzel, äh, Bodenpilze und ähm, Boden selber äh, bisher sehr vernachlässigt. Äh, aus kommerziellen Gründen. Und jetzt ist es aber wichtig, äh, damit Menschen und Tiere und Pflanzen äh, gesund bleiben, äh, dass die ähm, Produktion so geregelt wird, dass halt die Pflanzen alles haben und äh, wenn der, das Bodenleben angereichert wird, dann würde ja jetzt ist halt Kürbiszeit ne? und wenn wir jetzt so ein Kürbis essen, äh, dann ist natürlich jetzt Kürbis nicht Kürbis, sondern äh, wenn dieser Kürbis in einem guten lebendigen Boden gewachsen ist, dann wird er eine ganze Menge Nährstoffe haben, die ansonsten fehlen. Äh, was auch interessant ist, äh, wir sollten eigentlich sehr viel mehr von Bäumen essen, weil die meistens in natürlicheren Bedingungen wachsen mit gutem Boden. Ich habe jetzt ja, Herbst Kürbiszeit, aber auch Esskastanienzeit. Ich habe sehr viel Esskastanien jetzt dieses Jahr Gepflanzt und pflege die jetzt. Man muss Bäume lange pflegen und diese Esskastanien sind halt sehr, sehr hochwertig. Es gibt Kastanienmehl auch inzwischen in den Bioläden und das hat halt in der Regel sehr, sehr viel mehr Spurenelemente und schmeckt auch richtig klasse. Ja, und jetzt ganz kurz dazu, wie man das machen kann. Also, wie können wir das Bodenleben so anreichern. Da gibt es halt ja eigentlich verschiedene Wege, dahin zu kommen. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass kaputte Böden einerseits ja selber sich nicht versorgen können oder das Bodenleben in diesem kaputten Boden wird nicht versorgt, stirbt dadurch weiter ab und wir haben dann das Problem, dass die Produktivität runtergeht, die Qualität äh, schlecht ist. Schlechte Qualität ist heute das, was das normale, ja normale in Anführungsstrichen, äh, sein äh, oder, oder für das normale gehalten wird, weil wenn das Bodenleben plötzlich da ist, dann kriegt man ja erstaunte Anrufe vom Labor. Moment mal, was ist hier? Unser Gerät ist kaputt, diese Werte gibt es sonst gar nicht. Und äh, das ist etwas, was halt ähm, sehr ähm, wichtig ist, um uns alle gesund zu halten. Ja, das Bodenleben anreichern, äh, da gibt es halt äh, verschiedene Wege und äh, der ähm, Königsweg ist halt tatsächlich dass man von Standorten, die guten Boden hat, die haben, äh, sich ja, äh, was zusammensammelt. Man nimmt einen großen Kübel, äh, fährt durch die Gegend und guckt, wo ist der Boden besonders gut, äh, nimmt sich dann jeweils da eine Schaufel raus. Und ähm, wo Boden gut ist, sieht man daran, dass die Pflanzen extrem gesund sind und wenn die Pflanze eine Wachsschicht auf den Blättern hat, so richtig dunkelgrün mit Wachsschicht, dann ist sie normalerweise sehr gesund und da holt man sich dann eine Schaufel. Auch sonst, wenn man Pflanzen hat, die spezielle Mykorrhizen brauchen, wie Blaubeeren zum Beispiel, geht man dahin, wo Blaubeeren sehr, sehr gut wachsen. Dann holt man sich aus dem Wald auch ein paar Schaufeln äh, Laubhumus. Äh, Laubwald hat oft sehr dicken, tollen, guten Humus, ähm, der fantastisch riecht. Und äh, darin sind sehr, sehr, sehr viele äh, Bodenpilze. Und äh, so kann man halt eine äh, Mischung sammeln, die man dann ähm, ja, einfach mal, mal durchmischt durch im trockenen Zustand. Dann nimmt man sich so viel raus, wie man jetzt verarbeiten möchte und dann nimmt man eine ja, Spritze im größeren Maßstab oder halt eine, eine Gießkanne, wenn man im kleinen Maßstab arbeitet und äh, für die Spritze muss man halt einmal durchsieben ähm, und nimmt diese Menge, die man verarbeitet, verdünnt die mit äh, Wasser, rührt das richtig durch, dann halt wie gesagt das Sieben, falls mit Spritze verteilt wird, ähm, und dann bringt man das in den Boden ein. Am besten beim Säen, aber auch wenn man eine Bodenbearbeitung macht, also wenn man zum Beispiel hackt oder grubbert. Man muss, um Biologie neu aufzubauen, das dann machen, wenn der Boden gestört wird. Der Boden hat sonst eine Art Immunabwehr und würde keine andere Biologie aufnehmen. Ja, und so kriegt man dann halt schon mal die Bodenbiologie hin. Dann hört man auf mit diesem Unsinn von Pflügen oder äh, Umgraben zum Start einer Kultur. Ja, aber nicht im, äh, im, im normalen Anbaubetrieb, weil die Bodenpilze, wie gesagt, da immer wieder kaputt gehen. Und äh, so kann man dann dafür sorgen, dass die Böden ähm, ja, im Grunde schon mal sehr viel besser sind. Jetzt haben wir aber das Problem, dass halt viele Böden erstmal die Spurenelemente nicht so richtig haben und äh, erst eine gute Biologie das wieder macht. Aber damit die Biologie richtig funktioniert, brauche ich die Spurenelemente. Äh, und insofern macht es sehr viel Sinn, die Spurenelemente erstmal anzureichern. Und äh, insofern äh, ist da auch nötig, dass man halt da entsprechendes Wissen drüber hat. Ähm, die gesetzlichen Regelungen sind bisher meistens so, dass wissenschaftlich gut belegte Dinge sogar verboten sind und es ist aber auch zu beachten, dass viele der Spurenelemente bei Überdosierung sehr schnell auch giftig werden. Bei Kupfer zum Beispiel. Das ist, Kupfer ist ein wichtiges Spurenelement, aber wird dann auch schnell giftig, wenn das zu viel wird. Da muss man genau wissen, was man tut. Und zu diesem Thema hat Dr. Stefan Hügel fantastische Arbeit gemacht. Ich gebe einen Link zu seinem neuesten Interview. Er ist dabei, ein Buch zu veröffentlichen zu diesem Thema wo das Thema Gesundheit und Spurenelemente dann äh, sehr gut wissenschaftlich basiert ähm, aufgebaut ist und äh, in diesem Interview werden die Grundlagen mal dargestellt, absolut weitreichende äh, Dinge und äh, insofern äh, ist das auch etwas, wo die Böden erstmal beim Aufbau äh, mitversorgt werden müssen. Äh, Im biologischen Anbau wird das üblicherweise mit Steinmehlen gemacht und die Steinmehle können aber auch nur bei einem gut funktionierenden Bodenleben äh, diese Spurenelemente äh, auslösen und äh, da ist es dann so, dass wir äh, die äh, ja, Böden, die, die äh, ja, diese, diese gute Biologie haben, dieses Steinmehl auch verarbeiten können. Während wenn der Boden gepflügt wird, was leider im Bioanbau auch immer noch passiert oder größtenteils passiert, ist völliger Widerspruch zu allem, was, was man ökologisch eigentlich machen würde. Und Zum Glück stellen jetzt immer mehr Bauern um und dann kann halt das Bodenleben sich gut aufbauen. Ja, das war so, was ich erzählen wollte, zu Kürbis, zu Esskastanie, zu Bodenleben. Und wenn die Böden gesund sind, sind die Pflanzen gesund, sowie die Tiere und Menschen. Und dahin sollten wir agieren. Dankeschön.